In DDS-CAD 16 heben wir das Management von Verteilungen auf ein neues Niveau. Dazu haben wir den Verteilermanager für die neue Version mit einigen neuen Funktionen ausgestattet. Zum Beispiel können Sie Verteiler jetzt einfach per Drag -and Drop in das Modell einfügen. Nach demselben Prinzip ist es auch möglich, Unterverteiler mit einer Hauptverteilung zu verbinden. Um die Übersicht in großen Projekten zu verbessern, lassen sich zudem die wichtigsten Stromkreisparameter eines gewählten Verteilers anzeigen. Des Weiteren ist der Dialog jetzt vollständig mit der Stromkreisliste und dem Eigenschaftenfenster verknüpft. Auf diese Weise haben Sie alle Stromkreisinformationen, die Sie benötigen, an einem Ort. Außerdem zeigt der Verteilermanager ab sofort auch überlastete Sicherungen an. So ist die Sicherheit Ihres Projektes stets gewährleistet. Und das ist noch nicht alles. Schaltpläne und Reporte können jetzt direkt aus dem Verteilermanager herausgeneriert werden.